Erstsemesterbegrüßung am Campus Göppingen. Los ging's in der Aula mit der Begrüßung durch den Dekan der Fakultät Wirtschaft und Technik Ben Marx. Nach einer kurzen Einführung der Studiengangkoordinatorinnen ging es weiter zum Markt der Möglichkeiten. Der E-Stall präsentierte seinen neuesten Elektropoliden if 20 Der VWI, Verband Deutscher Wirtschaftsingenieurinnen und Ingenieure, begleitet die Erstis weiter durch die Orientierungswoche. Das International Office informierte Interessierte über die Möglichkeiten eines Auslandsstudiums oder eines Praktikums im Ausland. Und die studentische Beratung vor Ort, mal in echt ohne Webex kontaktieren zu können, war auch viel persönlicher. Auch vertreten am Markt der Möglichkeiten waren die Fachschaft und die Hochschule Seelsorge. Die Cafeteria hat nun nach langer Pause auch wieder geöffnet und das Team freut sich auf euch. Und gemütlich ging es weiter bei Superwetter mit Grillen und Getränken im Freien mit dem VWI. Wir wünschen allen einen guten Start ins Sommersemester 2022.